Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Republikaner McCarthy ist neuer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses. Nach einem mehrtägigen Abstimmungsmarathon und einem innerparteilichen Machtkampf bekam der 57-Jährige doch noch die nötige Mehrheit. Einige Republikaner hatten zuvor McCarthy die Gefolgschaft verweigert, weil sie ihn für zu moderat halten. Für Präsident Biden und seine Demokraten dürfte das Regieren nun schwieriger werden, denn die Republikaner können mit ihrer Mehrheit in der Parlamentskammer Reformvorhaben blockieren. Es ist weit nach Mitternacht in Washington, als der Demokrat Jeffries symbolisch die Macht an den neuen Sprecher übergibt, den Republikaner Kevin McCarthy. Doch wie groß ist diese Macht wirklich? Das ist nun die Frage. Vier Tage und 15 Abstimmungsrunden brauchte es, um einen Sprecher zu wählen. Historisch lang. Eine kleine Gruppe weit rechts stehender Republikaner verweigerte McCarthy immer wieder die Zustimmung. Und das, obwohl der weitreichende Zugeständnisse machte. That was easy, huh? Das war leicht, was? Ich dachte, wir schaffen das nicht. In seiner Antrittsrede bietet McCarthy den Demokraten leidenschaftliche, aber faire Debatten an und erklärt der beiden Regierungen gleichzeitig den Kampf. Es ist Zeit, den Präsidenten zu kontrollieren und ihm etwas entgegenzusetzen. Wir werden Gesetze verabschieden, um die Probleme der Nation zu lösen, von der weit offenen Grenze im Süden über die Energiepolitik bis zur woken Indoktrinierung an unseren Schulen. Der neue Kongress ist nun eingeschworen. Die Arbeit kann beginnen. Doch wie viel McCarthy mit seiner Mehrheit tatsächlich bewegen kann, ist fraglich. Die Positionen seiner Republikaner weit auseinander. Seine Mehrheit wackelig. Und künftig kann jeder republikanische Abgeordnete jederzeit ein Misstrauensvotum gegen ihn erzwingen.